Einen bewussten Bruch mit der Nazi-Vergangenheit hat es in Karlsruhe nicht gegeben, so lautet das Fazit einer Studie zur Geschichte der Bundesanwaltschaft in den Jahren 1950 bis 1974. Demnach war die oberste Strafverfolgungsbehörde über Jahrzehnte hinweg durchsetzt von früheren NSDAP-Mitgliedern. In Auftrag gegeben worden war die Studie vom aktuellen Generalbundesanwalt Frank. Sie sei eine Mahnung, wachsam zu bleiben, so Frank. Die obersten Strafverfolger des Bundes. Nur einer fehlt hier in der Ahnengalerie. Und das hat einen Grund. Wolfgang Frenkel hatte in der NS-Zeit auf Todesurteile hingewirkt. Auch bei kleineren Delikten. Als das aufgedeckt wurde, musste er 1962 gehen, nach nur drei Monaten als Generalbundesanwalt. Doch Frankel war nicht der Einzige mit NS-Vergangenheit. Die Studie Staatsschutz im Kalten Krieg zeigt, in den Nachkriegsjahren war die Bundesanwaltschaft eine Art Sammelbecken für ehemalige Mitglieder der NSDAP. Zeitweise waren es gut drei Viertel der höheren Mitarbeiter. Auf die Strafverfolgung hatte das deutliche Auswirkungen. Es gab eben das Feindbild des Kommunismus und da haben sich die Ankläger leichter getan. Einfach auch in der Situation, in der wir einen Kalten Krieg haben und auch eine tatsächliche Bedrohung natürlich durch Kommunismus als gegen rechte Täter. Die Untersuchung nimmt auch die Spiegelaffäre in den 60er Jahren unter die Lupe. Auf Betreiben der Bundesanwaltschaft durchsuchte die Polizei die Räume des Nachrichtenmagazins. Dabei sei die Pressefreiheit nicht richtig beachtet worden. Die Bundesanwaltschaft habe vernachlässigt, dass der Staat kein Selbstzweck, sondern für die Bürger da sei. Diese Erkenntnis mahnt uns zugleich alle, die wir heute für die Bundesanwaltschaft tätig sind, wachsam zu bleiben. Sowohl gegenüber Äußerungen, Bestrebungen, äußeren Bestrebungen, die dieser Grundordnung zuwiderlaufen, als auch gegenüber jedem rein rechtstechnischen Verständnis unserer Tätigkeit zum Schutz. Der heutige Tag markiert das Ende einer rund fünfjährigen Aufarbeitung.